Herzlich willkommen im Musikhaus Heilbronn. Mein Name ist Jürgen Reinhardt, Hans-Martin Schmidt, Gerald Martin, Joachim Schmidt und Caruso. Das Musikhaus Heilbronn besteht seit 20 Jahren und wir haben es geschafft, uns als größtes Musikhaus hier in der Region zu etablieren. Einsteiger, Hobbyspieler oder Profis, Orchester, Bands, alle werden bei uns fündig. Wir haben eine große Auswahl an Streichinstrumenten, wie zum Beispiel Violas. Wir haben hunderte von Tarkascheninstrumenten, wie zum Beispiel die Cajon, die sehr gern im unplugged gespielt wird. Wir haben alle Arten von Blasinstrumenten, für Holzbläser, für Blechbläser und auch im Elektronikbereich sind wir sehr aufgestellt. Bei den Tasteninstrumenten reicht unsere große Auswahl vom E-Piano über das Klavier bis hin zum Konzertflügel. Wir verkaufen nicht nur Musikinstrumente, sondern wir reparieren sie auch und zwar in unseren hauseigenen Meisterwerkstätten. Wir haben vier Klavierbauer, die vor Ort bei unseren Kunden das Klavier stehen. Teil des Musikhauses ist auch unsere Musikschule. Wir haben 20 Lehrer, die 400 Schüler bei uns unterrichten. Und ein besonderer Service ist für Anfänger und Wiedereinsteiger, dass wir unsere Instrumente auch verleihen. Musik